Hallo und willkommen zu diesem Capstone-Video. Wir haben gegeben einen Quader mit quadratischer Grundfläche, die die Seitenlänge A hat, eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche, die die Seitenlänge B hat und wir wissen, dass beide, also Quader und Pyramide, die gleiche Höhe und das gleiche Volumen haben. Wir sollen nun eine Formel für B, also die Seitenlänge der quadratischen Grundfläche der Pyramide in Abhängigkeit von A, also der Seitenlänge der Grundfläche vom Quader, ermitteln. Stellen wir uns dazu die Formeln dieser beiden Objekte zuerst einmal auf. Also Volumen des Quaders. Wir wissen, es handelt sich bei einem Quader um ein Prisma, also Grundfläche mal Höhe. Wir wissen, es handelt sich um ein Quadrat mit der Seitenlänge a, also hat ähm, die Grundfläche die Formel a-Quadrat mal a ist dann das Volumen dieses Quadrats. Stellen wir uns genauso auch eine Formel für das Volumen der Pyramide auf. Wir wissen, eine Pyramide hat immer die Volumensformel Grundfläche mal Höhe Drittel. Unsere Grundfläche ist ein Quadrat mit der Seitenlänge b, also b Quadrat. und wir wissen, wir haben die gleiche Höhe h, also b Quadrat mal h durch 3. Wir wissen nun ebenfalls, dass diese beiden Volumina gleich sind, also können wir sie durch Gleichsetzen anschreiben, vq ist gleich vp oder a Quadrat mal h ist gleich b 2 mal h Drittel. Wir erkennen jetzt, dass wir h kürzen können und somit nur noch wenige Schritte entfernt sind von unserer Formel für b. Dazu multipliziere ich auf beiden Seiten dieser Gleichung nun mit 3, ich erhalte 3 mal a 2 ist gleich b und zu guter Letzt ziehe ich noch die Wurzel. Und ich erhalte also für b Wurzel aus 3 mal a2. Somit haben wir dieses Beispiel richtig gelöst.